Morgen, meine Lieben, einen schönen zweiten Advents und auch einen schönen Nikolaus. Äh, ziemlich viel heute auf einmal und ähm, ja, ich will gar nicht lange erzählen, ich fange direkt an mit dem Ikea Adventskalender und ich gucke heute, ich versuche es jetzt wirklich noch mal, ähm, ob sich da jetzt vielleicht irgendwie was geändert hat oder ob man jetzt irgendwie mehr irgendwo sehen kann, also hier weiß ich nicht, ob ihr das seht, da wackelt dieses da hin und her im Fenster schneit noch, also zumindest funktioniert es ja jetzt mal. Der hüpft immer noch die Leiter hoch, da passiert nichts. Der taucht auf, also anscheinend flutscht es jetzt besser, obwohl ich es nicht äh, noch mal deinstalliert habe oder so. Aber wie ihr seht, es ist da, kommt einer aus dem Blumentopf. Da weiß ich gar nicht, ob das vorher war oder nicht. Ja, und ansonsten tut sich aber immer noch nichts. Bei dem Zirkus nicht, hier nicht. Also ich hatte zumindest gehofft, dass dieser Zug mal darüber fährt oder so, aber nichts. Okay, kein Problem. Ich habe die sechs schon gefunden. Die ist hier. Und das ist wieder ein großes Kästchen, weil heute haben wir ja wieder diese Aktionskarte dabei. Ich probiere das trotzdem mal zu scannen. Okay, da kommt ein Fenster, wo es schneit. Das haben wir ja schon da unten. Das ist exakt das gleiche. Ja, okay. Genau so. Und bei diesen Gutscheinen ist es ja immer so, dass ein Mindestwert von 5 Euro drauf ist. Ansonsten ähm, eben 10 bis 1000. Und das ist, ähm, wo haben sie das denn? Irgendwo da unten, genau da haben sie das stehen. Also es gibt 100 mal 1000 äh, Kalender. Dann gibt es 1000 Kalender mit 100. 100.000 mit 10 und 2 Millionen, bla, bla bla irgendwas mit 5 Euro. Genau. Und, ähm, ja, da ist, oh, diesmal was anderes. Sonst waren immer solche langen Stangen drin, die auch sehr lecker waren. Da werde ich gleich mal gucken, ob das beides die gleichen sind. Na? ich nehme hier mal meinen Hut zur, zur Hilfe. Zuck, so, ja, und hier ist diese Karte und was da drauf ist, erfahre ich dann ja erst im Laufe des Jahres. Gültig sind die Dinger eigentlich immer bis zum nächsten Jahr. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo steht das denn jetzt? Wie lange die gültig sind? Ja genau, hier 6.22, also das wird wohl dieses Gültigkeitsding sein. Äh, also das war eigentlich immer noch. Ach, da Und steht es auch genau bis 6.12. Bis 6 äh, gültig sechs Monate ab dem 6.12. Genau, also hat man... Ein halbes Jahr Zeit, die einzulösen. Und ich mache mal hier die Süßigkeiten auf. So, und hier haben wir einmal so eine dunkle Schokolade mit weißen Streifen. Probieren tue ich später. Und zack. Und hier auch eine nochmal genau das gleiche. Okay, dann brauche ich nur einen probieren. Da ist zweimal das gleiche drin, auch verschiedene Verpackungen. Aber okay, probieren wir mal. Und da ist so eine weiße Creme drin. Mm. Ja. Schmeckt lecker, aber ich kann nicht sagen, wonach. Und ist auf jeden Fall dunkle Schokolade. Ist auch mal ganz schön. Ich mag zwar gerne Vollmilch, aber so mal so ein Stück ein bisschen dunklere Schokolade finde ich gar nicht schlecht. So, ich esse das aber nicht auf. Mm. Ich habe heute mal sehr lange geschlafen. Normalerweise stehe ich um sechs auf. Heute bin ich um Viertel nach zehn aufgewacht, weil Sonntag stelle ich mir keinen Wecker. Ja, und ja, ich bin dementsprechend auch noch ein bisschen zerknautscht jetzt, weil ich aufgewacht bin und gedacht habe, uh, schnell Video machen. Und ähm, ja, ich bin ja auch gespannt, was in meinem Päckchen heute drin ist. Bei äh, Plotter Marie habe ich nachher wieder ein Video und... Ähm, das gehört ja mit den beiden Folien von gestern zusammen. Da war ja eine weiße und eine schwarze Flexfolie drin. Und heute scheint auch eine Folie drin zu sein oder sowas. Oder weiß ich nicht, es könnte es könnte sogar... Nee, das ist was Ausgeschnittenes. Vielleicht ist das mal eine fertige Plotterdatei. Das wäre ja auch lustig, wo man gar nichts mehr machen muss, sondern die einfach nur aufbügeln, also aufpressen in meinem Fall. Könnte, weil es fühlt sich an, als wenn da... So drüber fasse, als wenn da Muster wären. Ich kann jetzt auch nicht wirklich durchgucken. Ja, macht nichts. Ist auch gut so. Ich will mir ja auch die Überraschung nicht verderben. Ich habe auch das Video noch nicht gesehen. Meine beiden Online-Kalender, die habe ich, also meine plotter dateien habe ich auf jeden Fall schon aufgemacht. Die habe ich schon gesehen. Eins gefällt mir ganz gut, das andere werde ich definitiv nicht verwenden. Ich finde es zwar vom, Zeich vom Gezeichneten her süß, aber ich möchte sowas einfach nicht auf meinem T-Shirt oder so haben und möchte das auch nicht verschenken. Deswegen werde ich diese Datei nie benutzen. Macht aber nichts. So, den packe ich schon mal an die Seite. Hier nehme ich mir von gestern die 5 auch schon mal hier an die Seite. Genau. Ach, hier. Ich zeige euch ganz kurz hier zwischendrin, was ich habe nämlich gestern so ein paar Lesezeichen. Ganz spontan hatte ich irgendwie Lust zu basteln und habe mir gestern hier solche Lesezeichen gemacht. Und ich fand diesen Spruch so cool, nur noch ein Kapitel. Und ja, am besten gefällt mir das hier. Und hier habe ich, ähm, ich habe von ähm, Edding, habe ich äh, Brush Pants. Und die habe ich genommen und habe da auf, dem, auf, dem, auf einer Folie einfach ein bisschen hin und her. Und dann habe ich mit dem Glitzer von Stampin' Up... Ich glaube, das ist auf Alkoholbasis, weil es hat auch gerochen gestern. Ähm, habe ich da dann drauf gesprüht. Und ja, ihr seht es wahrscheinlich nicht wirklich, aber es schimmert. Also es, es glitzert nicht, sondern es schimmert. Es hat so einen Permut-Effekt. Ja, und das fand ich ganz witzig. Die habe ich gestern mal so nebenbei, die werde ich irgendwo an Geschenke noch mit dran. Die sind mir gerade ins Auge gefallen, deswegen zeige ich es euch jetzt. Genau, so, wir machen aber weiter mit den Adventskalendern. Darum geht es ja heute. Und ähm, ich öffne mal die Nummer 6 und ich versuche wieder. Ja, da versucht schon die Tüte zu reißen. Ich möchte ja die Tüten immer retten, weil ich finde, die kann man super upcyceln. Da kann man sehr, sehr gut nächstes Jahr mit jemandem vielleicht einen kleinen Adventskalender mit diesen Teilen hier machen. So, und Diesmal reißt wirklich die Tüte und nicht der Kalender, äh, nicht der Aufkleber. Ja, komm. so geschafft, weil da ich das ja eh wieder zu viel ja, es ist tatsächlich was ausgeschnittenes und oh, okay, jawohl, da haben wir eine Männer-Datei auf jeden Fall. Eine Männerdatei. die Folie ist. Also das muss ja auf jeden Fall eine speziell bedruckte Folie gewesen sein. Und aus dieser Folie haben sie dann diesen Spruch gemacht. Ähm, und Mountain, ach so, Bergabenteuer. Also Berg, äh, und dann unten diese Snowboards. Ja, und ich habe einen Neffen der Snowboard fährt ähm, unsere Jungs, also die fahren nur Ski, die fahren kein Snowboard aber ja, ich werde da trotzdem ein T-Shirt von machen das ist halt jetzt doof, weil ich habe ja nur eins und ja, mit diesem Neffen habe ich im Moment eigentlich nicht so viel Kontakt aber irgendwann ergibt sich das, dann sehe ich ihn und dann kriegt er ganz spontan ein T-Shirt von mir ja, witzig also ich habe auf jeden Fall jemanden, wo ich es verwenden kann. Wenn ich jetzt niemanden wüsste, der Snowboard fährt, dann wäre es jetzt ein bisschen... Hm. Und äh, ja, für mich wäre es halt schlimm, weil ich nur eins habe. Ich müsste davon ein zweites nachordern, weil ähm, ich sonst einfach das Problem hätte, dass äh, ja, ich das nur einem schenken kann und dem anderen nicht. So, und das scheint auch... Also diese Folie hier, die ist... Also, was mich auch ein bisschen irritiert, ist, dass diese Sachen nicht ausgeschnitten sind. Ja, es ist abgetrennt durch eine Zeichnung. Ich glaube, ich jetzt es schöner gefunden, wenn es ausgeschnitten wird. Aber es ist ja Geschmackssache. Zur Not kann ich es mehr einscannen, kann sagen, hier fahren wir auf der Linie hier nochmal lang. Okay, bei der wird es nicht funktionieren, aber bei denen hier auf jeden Fall schon. Oder ich scanne es ein und mache es auf dem Rechner und sage ihm, wo er schneiden muss. Mit dem Börser ist das ja... Nicht so schlimm, wenn man Teile hat, die einem nicht gefallen, dann kann man es einscannen und entweder auf den Computer packen und dort bearbeiten oder eben direkt auf dem Plotter, wenn er die Schneidelinien erkennen kann, dann kann ich sagen, hier die Linie, die schneidest du mir bitte. Das ist schon sehr praktisch, deswegen liebe ich meinen Wasserplotter auch sehr. Genau, so. Ähm ja, wie gesagt, kann ich gebrauchen. Ich bin jetzt aber gespannt, was das mit dem Teil von gestern zu tun hat, weil gestern waren ja, wie gesagt, diese beiden Folien hier noch dabei, die weiße und die schwarze, und das soll ja jetzt zusammengehören. Ich werde mir jetzt gleich einmal das Video anschauen und äh, werde einmal gucken, was sie da so gemacht hat. Eventuell mache ich euch ein paar Screenshots und äh, zeige euch, was, ähm, ja, was sie da so gezaubert hat, ähm, weiß ich aber noch nicht genau, ich gucke mal und ähm, ja, ansonsten werde ich es euch versuchen zu erklären. <lacht> ja und wie gesagt, ich mache euch jetzt auf Pause, ich gucke mir das Video an und danach zeige ich euch noch die Plotterdateien, die ich bekommen habe. Ja und dann kommen wir zu Missfruchteis, da freue ich mich schon drauf. Das Beste hebe ich mir immer bis zum Schluss auf. Okay ihr Lieben, dann bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich habe mir das Video angeschaut und ich muss euch sagen, ähm, ja, ich weiß nicht, warum die beiden Tage zusammengehören sollten, weil sie hat diese Sachen direkt in ihre Kiste zum Aufheben gepackt, hat das, und das und das ausgeschnitten. Übrigens, ähm, diese Datei sieht man hier unten auch nochmal, ist von Thorsten Berger, das muss auch nochmal erwähnt werden, von wem das ist. Und ich werde euch unten in die Infobox einen Link packen, wo ihr diese Datei oder das Bild bekommt. Also es gibt äh, bei, der, ähm, Info, äh, bei dem Infozettel von Plotter -Marie gibt es einen Link äh, zum Shop, also wo man das wahrscheinlich bekommt. Und da werde ich äh, den Link werde ich euch natürlich kopieren, dass ihr euch den eventuell nachkaufen könnt. Okay, so, also sie hat, wie gesagt, diese Sachen hier ausgeschnitten. Das Teil hat sie sich auch aufgehoben. Und das und das hat sie einfach auf dem ein T-Shirt gepresst. Und zwar das vorne und das hinten hier, wo immer dieses Schildchen auch ist. Von außen aber, ne? Also, dass man sieht, wenn man rumläuft. Ja, und das war's. Das war das Projekt. Okay, das ähm, ist jetzt nicht so spektakulär, würde ich sagen. Ähm, da wäre ich jetzt auch selbst noch drauf gekommen. Okay, egal. Ähm... Wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr ähm, begeistert von dem Plotter Marie Adventskalender. Ich würde mir auch jederzeit wieder kaufen und man ist ja auch nicht gezwungen, die Sachen, die sie vorschlägt, nachzumachen. Also sie hat immer super tolle Ideen, wenn ihr bei ihr mal auf den Kanal, sie hat sich jetzt leider umgenannt und deswegen, äh, den Namen kann ich mir leider nicht merken. Ähm, aber ich äh, habe ja unten in der Infobox, äh, habe ich ja verschiedene Links und da packe ich euch auch mal ihren Kanal, beziehungsweise packe ich ihren Kanal Immer oben, ja jetzt weiß ich nicht, wo er angezeigt wird, da oder da, ich glaube da wird die Infobox angezeigt. Und ähm, da kommt ja immer so, da ploppt ja immer sowas auf, wenn, ähm, wenn eine bestimmte Stelle kommt. Und ihren Kanal äh, packe ich immer in die Infobox und äh, den Link zu Plotter Marie packe ich immer unten in die nein in die Infobox und oben in diesen... In dieses Info-Ding, was aufploppt, ähm, da ist äh, der Link zu, ihrer, zu ihrem Kanal drin, genau. Also das habe ich immer beides, <lacht> müsst ihr mal gucken, in den letzten Videos habe ich das immer so gemacht, genau. <lacht> und auch heute wird es so sein, also sobald äh, der Kalender, müsst ihr nochmal ein Stückchen zurückspulen, sobald der äh, Kalender von ihr ist, wenn ich den aufmache, dann ploppt oben diese Info auf und da ist dann eben der Link zu ihrem Kanal, da könnt ihr drauf gucken, genau. Ja, ähm, ich mache erst weiter mit den Online-Sachen und dazu mache ich schon mal das erste auf und hole euch auf meinen Monitor. Ihr seht wieder die Schrift oben drüber, wundert euch nicht, muss ich leider so machen. Hier unten seht ihr es aber auch nochmal den Hinweis von Tante Plotter. Und hier haben wir so eine Mandala-Hand. Ja, finde ich ganz nett. Passt aber nicht so zu meinem Glaubensding und deswegen weiß ich nicht so wirklich, ob ich es benutzen werde. Vom Stil her finde ich es sehr schön. Ich weiß aber nicht, ob ich es benutzen werde. So, und dann zeige ich euch noch die andere Datei, von der habe ich ja schon erwähnt, dass ich sie nicht benutzen werde. Und ja, jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß jetzt warum. Ähm, ja, ich finde es vom, vom Zeichenstil her sehr süß. Ich überlege, man darf ja die Sachen geringfügig verändern. Ich überlege, ob ich den Text unten komplett wegmache und mir hier die Hörner rausradiere. Also ja, die Hörner halt wegmache und dann habe ich halt einfach nur so einen spitzbübigen Elf. Dann würde ich es vielleicht noch verwenden oder halt nur ein Füchschen. Das würde ich verwenden, die Hörner und der Text müssten für mich halt weg. Genau. Oder ich nehme einfach nur das in der Mitte. Aber das wird halt zu schwer. Also das ist zu viel hin und her. Da muss ich gucken, wie, äh, wie die Plotterdatei aufgestellt ist. Ähm, ob man das... Also eigentlich kann man ja alles, äh, die Gruppierungen aufheben und kann ja alles ähm, wegmachen. Und äh, die Linien von den äh, Hörnern müsste man eigentlich auch ab abschneiden können und das Teil dann halt dementsprechend rauslöschen. Aber ich guck mal, ich weiß noch nicht. Vielleicht ist mir das auch einfach zu viel Arbeiten, vielleicht auch zu viel Veränderung, vielleicht darf ich das auch so gar nicht. Mal gucken. Genau. So, und wir kommen zu meinem Adventskalender von meiner lieben Miss Fruchteis. Ja, ich habe die sechs irgendwann schon gesehen, aber ich habe natürlich wieder vergessen, wo. Okay, diesmal fange ich hier von hinten an. Und die 18, die 10, die 3... Die 8, die 21, die 5, die 22, die 7, die 20, die 16, die 2, die 11, 23, 15, 4, 9, 13, war doch ganz vorne, siehst 19, 1, 24, 12 und da ist die 6 tatsächlich fast ganz vorne. Ach, egal, kann ja nicht immer klappen. So. Und als erstes hören wir natürlich wieder den Bibelspruch. Höre mein Sohn und nimm an meine, meine Rede. Nimm an meine Rede, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Höre mein Sohn und nimm an meine Rede. So werden deine Jahre viele werden. Sprüche 4, Vers 10. Ja, sehr schön. Und heute habe ich wie passend einen Nikolaus oder einen Weihnachtsmann. Ups, so, so könnt ihr sehen. Mit ähm, einer riesen langen Geschenkliste. Ja, und wie gewohnt stelle ich euch auf Pause und suche mir erstmal das Paket raus. Da bin ich wieder. Ich habe das Paketchen gefunden. Ja, und da ist irgendetwas weiches drin. Das könnte etwas zum Anziehen sein. Keine Ahnung. Stoff vielleicht. Könnte auch sein. Ich mache es nicht zu spannend und guck direkt einfach mal rein. Ich versuche wieder das Papier zu retten, weil ich das so schön finde. Bei dem anderen habe ich es leider nicht geschafft. Es war, ähm, da waren zu viele Flächen, wo geklebt war. Aber das hier ist groß genug. Da finde ich auf jeden Fall die eine oder andere Stelle, wo ich was aufheben kann. Deswegen mache ich es auch besonders spannend. Mach schön langsam auf und. Versucht überall. Ah, hier, das wird nichts. So, da kommt mir etwas das sieht auch, Ach, das sieht aus wie eine Tischdecke. Fühlt sich zumindest so an. Also es ist fühlt sich so ein bisschen plastikmäßig an. Okay, interessant. Da bin ich gespannt, was das ist. Also ich glaube nicht, dass es etwas von meiner Liste ist. Falls doch, dann schreibt mir das bitte. Ne, das ist eine Tüte. Es ist nochmal in einer Tüte eingepackt. Okay. Habe ich mir irgendwas mit Stoff gewünscht? Kein Plan, kein Plan, aber ich werde es ja gleich sehen. So. Aber er klickt mal ganz schön laut. So, und ich guck mal, was da drauf draufsteht. Aha, es ist ein Stoff, es ist ein Stoff. Und den Shop kenne ich noch nicht. Ähm, was steht da drauf? Durchatmen, über den Stoff streicheln und lächeln. Ach, ist das eine schöne Tüte. Die gefällt mir super. Den Laden kenne ich nicht. Da werde ich nachher auf jeden Fall mal reingucken. Ach. Und dann einmal, ach das ist tatsächlich diese Verpackung. Oh, jetzt habe ich natürlich hier ihre Adresse, aber das ist egal, weil sie ihre Adresse auch immer zeigt jawohl guckt euch das mal an und das ist doch etwas von meiner wunschliste cool da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht und zwar gibt es ähm, bei amazon also meine wunschliste dieses jahr habe ich ihr von amazon geschickt weil ich da einfach äh, eine vielzahl an möglichkeiten habe Genau. und ich glaube mit dem muster kommt die kamera gerade nicht klar seht ihr das <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir tatsächlich, das sind eigentlich so eine Art Wandteppiche, beziehungsweise schon Stoff. Und ich möchte mir aus diesem Stoff, eigentlich wollte ich mir daraus, eine Hose nähen. Da ich aber momentan Größe 42 trage, beziehungsweise 44 sogar, ähm, ist dieser Stoff natürlich nicht groß genug, um eine Hose für mich zu machen. Das macht aber nichts. Weil man kann ja Stoffe mischen, Gott sei Dank. Und dann werde ich... Ich packe die mal gerade an die Seite, dass die Kamera wieder klarkommt. Also ich finde das echt super schön. Ja, finde ich richtig, richtig cool. Das war auch, glaube ich, einer der größeren Posten auf meinem ähm, Adventskalender. Also vom, äh, vom äh, Bezahlen her, meine ich jetzt. Von den teureren Sachen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig geil. Also ich habe halt Super viele Möglichkeiten. Dadurch, dass in diesem Stoff so unheimlich viele Farben sind, kann man das theoretisch mit jedem unifarbenen Stoff äh, mischen. Äh, weil ja, hier drin kommt ja fast jede Farbe vor. Ne? Und das sind halt alles Farben, die gut zu mir passen. Also so herbstliche Farben, die passen halt sehr, sehr gut zu mir. Das hier würde jetzt nicht ganz so passen. Das müsste ein bisschen dunkler sein. Das macht aber nichts. Dieses Senfgelb Gelb zum Beispiel... Passt wieder. Und wenn ich jetzt einen gelben Stoff nehme und dieses Petrol passt auf, nur, nur dieses, ähm, dieses rötliche. Das ist nicht so ganz meine Farbe. Da bräuchte ich immer so was dunkles. Ähm, genau. Aber das macht nichts, weil die anderen Farben, die hier drin sind, dieses ähm, Türkis, Petrol und dieses Senfgelb, das passt wieder total zu mir. Und dann kann ich halt diese beiden Farben in meinen Basic-Farben aufgreifen und dann habe ich wieder was, was total passt. Also, ja... Da, ich weiß noch nicht, was ich draus mache, aber ich werde mir was richtig Cooles machen. Und vor allem, ich werde es für mich machen. Und das betone ich mit Absicht äh, so sehr, dass falls irgendwer von meinen Freunden dieses Video zufällig doch mal gucken sollte. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, falls ihr einen YouTube-Kanal habt. Ähm, nicht jeder von euch hat ja einen YouTube-Kanal, aber wenn ihr einen habt, würde mich mal interessieren, wie ist das mit euren Freunden? Gucken die... Eure Videos oder äh, ist das eher so, dass die äh, sagen, ja, naja, nee, gucke ich nicht so. Also Familie und Freunde und so. Das interessiert mich mal, ähm, weil ja, nur weil man mit jemandem befreundet ist und vielleicht sogar beste Freunde ist, heißt es ja nicht, dass man immer die gleichen Interessen hat. Und ähm, ja, vielleicht ähm, habt ihr halt Freunde, die sagen, nee, ich gucke deinen Kanal überhaupt nicht. Und andere, die gucken es manchmal und manchmal nicht. Also so ist das bei mir, aber ja, keine Ahnung. Genau. Ja, ich freue mich mega und ich hoffe so sehr, dass du dich über deins freust. Ich weiß ja nicht, ob du es jetzt schon ausgepackt hast oder ob du heute auch mal verdient ausgeschlafen hast. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dein Video. Und naja, gut, bin ich sowieso jeden Tag. Ich gucke sowieso jeden Tag immer, wann wann sie denn ähm, ihr Video hochgeladen hat und ähm, freue mich dann immer sehr, ihr zuzuschauen, wie sie sich über ihre Sachen freut. Genau und ja, ich hoffe, heute mache ich dir wirklich eine Freude und nicht irgendwas anderes. Ich habe ja gestern schon erwähnt, wenn dir das Geschenk heute nahe geht, dann darfst du mich gerne anrufen und dann ja, quatschen wir ein bisschen. Genau. So, wie gesagt, nicht zu viel verraten. Ja, immer noch. Ich freue mich riesig. Der ist wunderwunderschön. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, das war's. Ähm, ich hatte gestern in dem Video euch gezeigt eine Stickdatei und eine Plotterdatei. Wie gesagt, wenn ihr sie haben wollt, schreibt mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox da so. Und, ähm, ja, schreibt mir einfach eine E-Mail-Adresse, ähm, ja, schreibt mir eine E-Mail mit eurer E-Mail-Adresse. Das ist mir gestern beim Schneiden schon aufgefallen, dass ich immer gesagt habe, schickt mir eine E-Mail-Adresse. Stimmt ja theoretisch auch, aber klingt irgendwie komisch. Genau, schreibt mir eine E-Mail, eure E-Mail-Adresse, ähm, habe ich dann ja automatisch, wenn ihr mir eine E-Mail schickt. Und, ähm, schreibt mir, welche Dateiendung ihr für die Stickdatei braucht. Nicht vergessen, nicht, dass ich euch dann, dann kann ich euch ja nichts äh, schicken. Und ähm, ja, wenn man so viel hin und her ist, ich habe kein Problem mit euch ein bisschen zu schreiben, kein Problem. Aber ich möchte natürlich nicht stundenlang immer wieder hin und her, ja, weil die und die und die Info noch fehlt. Deswegen einfach schreibt mir eine E-Mail, dann habe ich eure E-Mail-Adresse, Schreibt mir, welche Dateiendung ihr braucht. Ich habe gestern vorgelesen, welche Dateiendungen ich machen kann bei den Stickdateien. Und wie gesagt, bei der Plotterdatei ist es immer eine SVG-Datei. Und die müsste eigentlich bei jedem geläufigen Plotter funktionieren. Gut, ihr Lieben, das war es aber für heute. Habt einen super schönen zweiten Advent, einen, einen schönen Nikolaus. Genießt die Zeit heute mit eurer Familie, falls ihr euch trefft. Ja, und... Lasst euch einfach mal ganz relaxed und ähm, ja, genau, genießt es einfach fertig. Habt einen schönen Tag, wir sehen uns morgen schon wieder. Ich freue mich auf euch, bis dann. Tschüss.